Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Anibal P. Und ich begrüße euch zurück zu der 2 pokémon Schwert. Wir sind hier im Champ Cup und müssen uns weiterhin gegen die ganzen Arena Leiter hier noch mal beweisen. So, mein Gott, <lacht> habe das richtige Wort gesucht. Und ja, wir haben in der letzten Folge Bettis, welcher die Feen arena leiterin mehr oder weniger vertreten hat, den haben wir besiegt. Und ja äh, Kate, äh Kate, ja, Kate, die Wasserarena trennen. Und ja, wir haben schon auf der Tabelle gesehen, gegen wen wir als nächstes antreten können. Ich kann leider ja nicht nochmal nachhören, aber nächste Gegnerin wäre Seida und ja, dann wahrscheinlich Roy nehme ich an. Ich habe mein Team entsprechend geändert. Ne? So, mit Marika Sam vorne sollten wir doch hoffentlich mal zum Zuge kommen und äh, ja ein pokémon mal down kriegen damit ich die auch mal gelevelt kriegt weil das geht jetzt mal langsam nicht so hey. das, Halbfinale, das final ist steht vor ich merke gerade auch dass das hier irgendwie mehr so die top 4 ersetzt aus anderen spielen Aber wir treffen ja einen trainer nach dem anderen ich weiß gar nicht ob ich überhaupt hier raus kann ne? dass diesen wartebereich also ja also das ersetzt mehr oder weniger die top 4 in anderen spielen was ich ehrlich gesagt interessant finde so, wir starten nun in die zweite Runde des finalturniers welcher der vier verbleibenden trainer wird am ende des champs äh, dem champ gegenüber treten weiter geht es mit dem ersten kampf der zweiten runde des finalturniers in der ersten runde konnte daniro sich in einen unerwarteten kampf gegen batiste durchsetzen und hat selbst arena leiterin kate bezwungen. wird er seine siegesserie fortsetzen nicht wenn es nach seida dem wunderkind des galar karate geht eine riesen applaus bitte ja, ich habe mein team gegen nicht optimiert Steht fest, dieses Mal werden meine Attacken wie die Faust aufs Auge passen. Mein Team wird bei dir ordentlich für Herzrasen sorgen. ist du bereit? Dann kommen und kämpfe. So und sie ist ja nicht äh, vorhanden. Den Schild deswegen überlege ich schon die ganze Zeit, wenn ich noch mal extra ein Pokémon schildpart machen, wo wir dann wahrscheinlich gegen neo, wer weiß, neo kämpfen werden. naja oh ja ich werde wahrscheinlich auslassen keine ahnung was mich war schon einmal besiegt, aber jetzt zeige ich dir was ich wirklich drauf habe also ja ich würde es wahrscheinlich nicht machen also nicht ich meine wir haben jetzt schon so gut wie alle pokémon hier gesehen ne? also okay du setzt sprung für eine, das ist jetzt mal wieder ganz doof gut dann machen wir folgendes du bist ja Flug. Warte mal. Sprungfeder. Ist, ist das Flug oder ist das normal? Ne? Ah, nee, das ist äh. So oder so Blackwing. Ja, hat jetzt Sprung oder normal ist, Blackwing hält aus. das aus. ist auch Kampf und wir haben Borschnabel, Borschnabel, ne? Also ja, komm ja, jetzt länger nicht sehr effektiv. Was? Dann kann paralysieren, sagt man was war das denn? Kommen turm kick Turmkick, oh ist neutral. So, komm her. Geh weg. Warte mal. Wenn ich jetzt ein Geist Pokémon hätte. Eine Hoffnung, dass du wieder Turmkrieg einsetzen ne? kannst, oh, ganz kurz gucken, halt alle Staatsprobleme. So, ich muss jetzt mal ganz so Staatsprobleme mal nicht. Zustand, Zustandsprobleme werden hat dann, ne? Das ist ja wieder anderes, ne? So, versuchen wir wieder das Gleiche. So, ich habe eine Idee hier. Du wirst das doch schon ein Schlag aushalten kommen. Ein Schlag wirst du aushalten kommen. So, na, jetzt gut. Ich kann ja auch wieder alles schief gehen. Ne? So. so, ein Pokémon mit Magikaser mit Na endlich. Hat sie nichts Das ist jetzt nicht gut. Ähm Komm, setzt irgendwas Doofes ein. Komm. Laubklinge, Laubklinge oh, überlebt. Psychogenese. Los, ich weiß. dort halt nicht für aus. Ja, weil ist einfach nur Schaden. Gut, oh. gut hat einen Lauf gerade. Kauk jetzt blöde frage war das jetzt kampf oder war kampf wasser äh... ja, mal kann sein, wird jetzt nichts mehr reißen können also Komm, vielleicht jetzt ja irgendwas mega ja, kann auch daneben gehen kollege ja. muss jetzt machen so Deswegen ist eigentlich auch von nutzlos gerade, also hm, habe ich noch irgendwas gut gegen Dings ist. Es resistent gegen Kampf. Ja, ne? Na, mach mal Big Talks. Los, komm, hat, Kollege? Hm. so drive Dun dun mega Das ist kein Step-Angriff. Das ist also doof von dir, einzusetzen. Okay, naja Kampf gegen Gift, also ja. Macht Sinn, dass die keine Kampfattacken einsetzen, ne? Legias. So, ich ahne irgendwie dazu final Finalformation einsetzt also weißt du, was wird hier war Nahkampf oh Gott okay gut so Verteidigung gut wow ich das wird gut ausgehen für mich habe ich so Gefühl da so, mal Spezialverteidigung hat jetzt auch gesenkt ja okay äh dann macht man noch mal overdrive <lacht> dann war <dann. lacht> no. äh, letzte pokémon hat hier bestimmt auch schon in der arena schnell, schnell. standhaft. wir gehen gemeinsam unser bestes oh ja man schon mal oh nee. äh. Wäre jetzt super gut wenn ich dich noch paralysieren könnte aber ich glaube das schaffe ich nicht das kommt, du dann schlagen wir eben alles kaputt ich soll deinen was soll ein Stärker mit respekt mit gleich allein max stand da Also, ich so schnell weg er konnte gar nicht leben oh nein es hat hosen an das ding das hat richtig reingehauen, sie noch glaube ich Sei schnell, sei schnell, sei schnell, sei schnell, sei schnell. Jawohl. Oh Gott. Ja, ist gut. Das Problem ist, hat das Ding Adrenalin oder nicht? Manchmal kann glaube ich Adrenalin haben, ne? Sonnenlicht wird stärker. Ähm, Versuchen wir das doch mal auszunutzen. Ich habe leider nichts, um das ausnutzen zu können. Meteorologe kann ich einsetzen, aber ich möchte jetzt ungern irgendwie jetzt hier ein bisschen äh, herum experimentieren. Hm. Wer ist schnell ein paralysierter Blackwing oder paralysiertes äh, Marshmallow. oder so ein Remix vom äh, Dingens. Einer von ihnen werde der für den Kampf ich wird effekt und ich würde sagen Flora ist irgendwie die einzige, einzige Option die wir gerade haben so war natürlich deiner Mix äh, Initiative ist ne, mal deiner Flora Uh, flora dein afro wird jetzt riesig mega super geigert deiner maximierte flora uh. aber flora ist sehr langsam also ja aber die hat auch sehr viel verteidigung also wird schon irgendwie gut gehen manchmal hält nicht so viel aus aber vielleicht noch nicht. Deck. Dann wiederum. Flora ist jetzt nicht so... auf Angriff ausgelegt. Gott. Dann überlebst du! Äh. So. Oh ja. Nein. direkt so ich werde halt mal ein bisschen strategisch an deiner war so. Boom. ja da bringt nichts so weißt du was? du gehst jetzt aus deiner geiger Dynamics raus und ich bleibe in meiner Sehr gut, ne? jetzt hat seine hosen verloren na man schon mal gucken oder so nach oben oh gott so einer frist hat das ding überlebt noch ah, flor sollte dein tag werden leute ah. warum egal das ding ist weg. obwohl ihr gleich eine top jetzt wahrscheinlich der top gewesen Ich der top jetzt ein So, Komm. Oder auch nicht. Okay. Ja, von auch bringt einen weiteren Sieg nach Hause. Gut. Sehr gut. Einer Leiter, leider wurde besiegt. Unfassbar wie du bist meinerheit ich barfuß wie ich bin die flucht ergriffen okay. und dann macht den sack zu sei da ist besiegt danke für diesen kampf dass ich verloren habe ärgert mich natürlich aber ich fühle mich auch seltsam erfrischt ich kann es nicht leugnen gegen dich zu kämpfen macht einfach spaß so gesehen das war es für mich der perfekte kampf du wirst auf deinem weg noch unzählige kämpfe beschreiben mögen sie dein herz weiter stehlen wir Verabschieden uns erneut für eine kurze Pause, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran. So, Roy, was für eine Überraschung! Wo habe ich es aussieht? Hat Roy mit Ness Kurzen Prozess gemacht? Äh, ja, war ja ein bisschen klar. Ne? Hey, nicht schubsen, Mary. Oh, Daniel, tut mir leid. Nach meiner Schlappe wollte ich unbedingt das Nest dich als Revanche besiegt. Was macht mein großer Herr Bruder. Er fliegt sofort den Kampf gegen Roy raus. Echt toll gemacht, es Wir denken bestimmt alle, dass unsere Familie nichts auf den Kasten hat. Nach was jeder weiß doch, wie stark Roy ist. Und dafür, als ich komplett auf Dynamax verzichtet habe, konnte ich echt gut mit ihm mithalten. Das haben die Zuschauer schon geschnallt. Da bin ich mir ganz sicher. Es ist mir schon klar, ich habe auch gesehen, was für einen tollen Kampf du hingelegt hast. Aber genau deshalb wollte ich auch unbedingt, dass du gewinnst. Ich bitte dich, Daniro, schnapp dir den Titel. Ich feiere dich auch an, dass wir der ja gerade mit unserem eigenen Drama ein. Kotlet ans Ort gelabert haben. Das ist sicher das Letzte, was du für einen entscheidenden Kampf des Turniers brauchst. Roy wartet auf dem Platz auf dich. Zeig ihm, was nach ist. Oh Gott, Roy, der war eindeutig der schwierigste Arena-Leiter. Also, was mache ich gegen den? Äh, ich glaube, ich brauche meinen starter mal. Jetzt mal ganz ehrlich, was mache ich gegen den? Ich muss meine Stärke im Pokémon mal raushauen. Sauko, du hast Eiszahn der hat doch diesen diesen Stahldrachen ja ne? so Herr von Lauch ich weiß dass er noch dieses feuer dingen also glaube Raptor wäre auch nicht schlecht ne wenn er wieder Sandsturm als Wort einsetzt ne? könnte hat nicht schlecht sein magiker Magikasam noch mal Mary. Ich jetzt direkt Koro ein in der Hoffnung, dass der irgendwie, weil nicht, äh, ja, mal immer einsetzt. wo well, was wäre ein guter Start? Er ja, ist jetzt ja wieder, ne? Ich weiß es nicht. er hat auch die Bell dran, ne? Na ja, Koro, Koro kommen. Ist an erster Stelle hat schon Gott. Hey, die Kämpfe sind ja echt gar nicht mal so einfach. Ey. War ohne Mist, so Roy, der macht uns jetzt fertig. Pass auf, es ist soweit, meine Damen und Herren. Der letzte Kampf des Finalturniers beginnt. Wer wird sich das Recht äh, streiten, den unschlagbaren Deleon herausfordern? Will es der Neo sein, der glänzende neue Stern am Trainer -Himmel? oder wird es der ewige Wahl des champs sein? Roy, der Drachensturm. Jetzt hast du alles bisher geschafft ist echt eine nummer für sich der hat die richtige entscheidung getroffen als er dir die empfehlung geschrieben hat sieht so aus als müsste ich erst einmal an dir vorbei wenn ich gegen dele und antreten will ich bin so scharf auf dieses duell dass ich mein ganzes team auf einzelkämpfe ausgerichtet habe du denkst nun sicher für wen hält sich der typ er hat doch das letzte mal schon verloren aber glaub mir, in diesem kampf wirst du einen völlig anderen Roy kennenlernen ja hoffentlich weil der letzte war ganz schön stark stimmt ich muss ja jetzt nicht doppelkämpfe habe ich gar nicht mehr daran gedacht vielleicht war der deswegen so schwer vielleicht ist er jetzt viel einfacher keine ahnung ist nicht das pokémon das ich sehen wollte warum hast du ein Kohle? Cool was so dürre erzitter vor der kraft der sonne so, das Gute ist, warte mal. Ich <lacht> Wenn dann schon ein bisschen Schaden machen, ne? Kehrtwende, so ein ganz klein bisschen, ja. So, Tiamat. Du wirst dagegen. Wenn du jetzt nicht Erdbeben oder irgend so ein krasses Zeug kannst, dann müsste das eigentlich klappen. Gela, nein. Oh, jetzt muss ich schon wieder auswechseln. So, Feuer, Feuer, Raptor. Äh. Gott, komm. jetzt kurz defensiv irgendwie ausgezogen. So. Mm -hmm. Oh Gott! Und jetzt weil das, ja, weil die Sonne scheint. Oh Gott! Oh! Ja oh, yeah, yeah, yeah. wie je. Du ich Schaufler. Los, bin ich in Sicherheit, Alter. Hey. Da besser. Hey. hey. So, da Ding weg. Nee. Oh Gott. Aber ich muss irgendwas schnelleres einsetzen weil wenn er jetzt gleich wieder ist gleich wieder dings einwechseln oh nee nein ich möchte nicht so gewinnen hier keine ahnung x angriff nein auf so eine art möchte ich nicht gewinnen ja, haut dem weg ja, ich ich finde ich finde das voll dämlich gemacht ey. ich wünsche da kann man wenigstens irgendwie so abstellen also voll ja, geschiedet dann an wird eigentlich k.o gehen sollen also ja also gehe ich auch jetzt k.o. so Sonnenlicht ist weg so, ich muss mal kurz nachdenken wird schon irgendwie was schnelleres einsetzen 151 morpeko oh, kommen ja, musst jetzt das ding erledigen ich muss ein schnelleres pokémon einsetzen weil wenn jetzt wenn ich jetzt mal langsam komme ne, und gena wieder folgt dann ja. Dann muss ich bin ich im nächsten ja auswechselt hier dran ah. body press was ist das überhaupt na ah. ja, gut dann kommen hier äh. gibt es jetzt einfach nicht von äh. zwei pokémon hat, wie ich hier verloren hat gibt es nicht ich werde noch mehr verlieren, habe ich so ein Gefühl. Das ist ein erstes pokémon und Ich habe schon hier voll auf die post bekommen. Alter, warum ist das so stark? Da sprung Sprungfeder, hat, kann ja paralysieren, ne? Dann mach mal. Hey, wieder ein Viech und sie fertig macht. Weil das body press von der Attacke hatte stahl kann auch nicht das erklärt und ich jetzt gegen den eingesetzt ne? ja super was passiert wenn ich das jetzt einsetze okay was passiert wenn ich jetzt sprungfeder da oben einsetze? er kann ja nicht da oben einschlafen oder sich ja die ganze zeit oben ich bin jetzt ein bisschen was ja wie kann ja alles so schief gehen ich merke gerade wenn ich Dings hier reingepackt hätte hier Markt, dann äh, wäre auch down gewesen wegen solarstrahl also war du hast aber top genesung eingesetzt ich habe kein top genesung nein gibt es jetzt einfach nicht ich habe mir keine top genesung geholt. ja wach auf danke er ja, ist ja der erste ich, ich das erste pokémon ich habe ich mein ein erster pokémon weggehauen. gehauen da paralysiert ja danke Ey. Der erste pokémon er hat drei von meinen pokémon kaputt nee, gibt es jetzt nicht und alles nur wegen gehen habe ich so ein Gefühl? So, diamant macht das Ding fertig. Ey. muss mit belebern ja leicht durch die Gegend werfen, habe ich so ein Gefühl. Ja, eine so eine blöde Schürze haut hier alles weg von meinem, mein Team, ey. So, Stehr. also hey, Hier sind wir suchen auf einmal schief gegangen, Was für ein Ding? Und das hier mit seinen äh, dessen Angst und es wird sinken. Danach wird der Anwender ausgewechselt. Äh. Ja, Lass mal. Lass mir jetzt nicht solche Auswahlmöglichkeiten geben in diesem Moment, kann Ähm das ist nur drache ist so schneller als es geworden kann man Regentanz. Das sind also die viecher von dem man irgendwie nicht annimmt es regnet so ein kalter regen geht mir bei den aufgeheizten körper unter laut schlecht. Der hat jetzt irgendwas, der hat jetzt bestimmt Donner oder irgendwie so ne? Ja, ne, der hat bestimmt Donner. Oh Gott. Ich muss irgendwas wieder beleben. Mal was. Ich habe nichts gegen das Ding. Ich, nee. ich muss schon mal wieder beleben. Ja, der Der gibt's ja nicht ey. Doch, irgendwas wieder bleiben, ich lieber zwei Sachen hier wieder. Ich muss ja jetzt mit Belebern durch die Gegend werfen. Habe ich so viel? So, Mary muss meine schnelleren Pokémon hier wieder bleiben. So. Oh er hat zwei bogen und ich bin schon so in der Ecke gedrängt hier. So Koro Eiszahn macht das Ding fertig schnell. So wie du kommst du mit einer er hat eine der Kampfattacke. oder eine eine Feenattacke in pass auf. Eiszahn macht das Ding weg. schon. Jetzt ein, was weiß ich, irgendwas. Lehmbrühe. Okay. Obwohl mit Regen. Wird so ich kriege ich weg pass auf würde so, weiß nicht so hätte noch schlimmer sein können finde ich so jetzt bitte nicht die ganze Zeit nur pokémon allein die so blöde Wettereffekte haben es soll perfekt jetzt ruft er sowieso irgendwie was ein ja Tortonator so ist doch defensiv ausgelegt ne? Was passiert, wenn ich jetzt kehrt wenn er ist in der setzt dieses diese fallen attacke ein? wenn mal interessant. So, markt ich möchte ich gerne wieder leben Ich hoffe, du setzt jetzt, weiß nicht, irgendwie so eine Abwehr. Ja, da will ich sowas von ausnutzen, Ja. Tut mir leid, aber so blöd bin ich jetzt nicht. Also nicht, was hat für eine. So, du hast mir jetzt mehr oder weniger geholfen. Jetzt kurz nachdenken. So, Herr von lauf ich habe eine Idee. So, wer du greifst jetzt an. Also was wir jetzt machen. Weil du ja so durchschaubar bist mit diesen Ding. Ja. Mach ruhig deine Panzerfalle. da ja, wirst du brauchen für den Angriff, der jetzt gleich kommt? So, komm. Ich glaube, er hat nicht Panzerfalle eingesetzt jetzt. Sonntag. Na, schon wieder gefährlich, glaube ich. So. So ein schöner Sonntag. Na, hast du deine Strategie dafür? Jetzt machen wir den, er, pass auf. jetzt kommt er natürlich, ist klar. Ich hätte am liebsten noch mal erhöht. So, aber mein Angriffsraff ist jetzt durch die Decke. ich oh Nicht mal mit Volltreffer. So. Solange jetzt Herr von Lauf schneller ist. Was ich irgendwie bezweifle, als alles andere, haben wir die bälder Haben wir vielleicht eine Chance. Oh, letzte Pflich ist... deshalb du Also ja, komm, komm, komm. komm. Nein, Erdbeben. Na, ja, haltet aus, haltet aus. Gut. Wie habe ich das ausgehalten? Die Beldra ist doch Boden. So. Du, wird wahrscheinlich schneller sein auch nicht mit einem Schlag kaputt gehen. Ich freue ich werde gegen den und gewinnen, also besiege ich dich jetzt erstmal. Okay so der hält doch locker ein Angriff aus. Wählt er, wenn der mein Partner mit jedem aus dem Stadion pusten. okay alles klar so bin schnell zerteilt ich bezweifle es Nö. nein stahlzacken äh. gott so oh, nee. So, jetzt kommt das ich weiß mache ich gegen das ich schnell das jetzt Ich habe nichts was irgendwie. Was könnte schneller sein? Igni wird schneller sein. Ich würde mir am liebsten meinen Max hier aufbewahren. Okay. Du wirst ja definitiv schneller sein als ein Geiger, an nimmst ne? Komm. Hat keine Animation. Verbrenn ich? Nein. Nein. Auch. <lacht> okay. Der und und beschwert einen Sandsturm herauf. Na, warte, ich habe das hier geplant. Raptor einwechseln, Schlangenblick. Bitte werde zu Dingens zu deiner Wall. So. Jetzt halt wir noch den Angriff aus und dann setzen wir einfach Geiger deiner Mäxte Bodenattacken Attacken ein jetzt habe ich ich müsste meine Pokémon so auf so einem bestimmten Level vielleicht hochleveln weil da wird ein bisschen zu knapp habe ich so das Gefühl ja das bringt nichts ja verwandelt dich erstmal zurück ne denkst jetzt schon oh, oh Dünner Erdstoß. So, komm. Du bist schneller als ich. Was? Oh Gott. Geh kaputt. Jawohl. Oh. Alter. Die Kämpfe sind mir zu krass. Mm. Es ist bitter, kurz beim Final zu verlieren, aber ein sehr hat den Schmerz. <lacht> okay, Danilo hat den Sieg Ich fasse es nicht. Ich war so stolz auf die Fortschritte, die mein Team und dich gemacht haben. Da kommst du mit einem Team an, das noch tausendmal besser ist. Unglaublich, wie viel in so kurzer Zeit dazugelernt hast. Ich gehöre nicht längst. Noch längst nicht zum alten eisen aber es ist immer wieder erschreckend, was selbst ein kleiner altersunterschied ausmachen kann was eine strahlende zukunft vor dir ist jetzt nicht locker und zeigt Delion. leon die goldene nummer 200 dann ihre hat einen unfassbaren sieg eingefahren sie wissen was das bedeutet liebe zuschauer der trainer dem Delion selbst eine empfehlung für die arena change geschrieben hat wird nun dem champ beim champkampf gegen ihn antreten Hier ist das ergebnis des finales Okay, hey, gleich ist es soweit. Was ich werde, der lautste Fan im Stadion sein. Es muss ich nur noch entscheiden, wer von euch beiden nicht anfeiern soll. meinen großen Bruder oder meinen Rivalen? Puh, das ist echt keine leichte Entscheidung. Gott, oh Rom, du meinst ich soll dann ihren Feiern? Ja, dazu habe ich auch tendiert. Schließlich haben wir so viel zusammen erlebt, seit wir Erfolg haben verlassen haben eigentlich gibt es da gar nichts zu überlegen macht das unmögliche möglich und schlag den unschlagbaren champ du musst gewinnen gott rom ja aber erst im nächsten partner wenn es geht gut sagt jetzt schon am finale da kann ich jetzt auch theoretisch zurückgehen oder so Okay ich glaube ich möchte da etwas top genesungen haben für den nächsten kampf einfach so das ist irgendwie weil nicht eine kleine Vorsichtsmaßnahme, habe ich so das gefühl ich treffen sollte weil man weiß ja nicht dieser nehmen auch top genesungen ein also ja Nein, war ich ja. hier jetzt top genesung und pff, wir kaufen uns mal zehn oben alles klar in der nächsten folge, wo ich dann sagen treten wir gegen die Leon an den Champ der Galarion und ja, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Vielleicht sollte ich mein Team noch so mindestens auf was für ein Level war der gerade 55 maximal. Ne? Vielleicht. Sollte ich mein Team also so auf mindestens Level 54, also alle auf Level 54 hochleveln? Weil ich habe so ein Gefühl, ja, zum Beispiel hier, ne? Wo ich weiß ja nicht, was der für ein Team hat, ne? Keine Ahnung. Ich tue so ein paar kleine Vorbereitungen vielleicht noch machen. Ich will nicht immer leveln natürlich, aber ich glaube so. 54 sollte vielleicht mal drin sein, ne? Und ja, wahrscheinlich wird er ja stärker sein als Level 55, aber ja. Mal schauen. Ich jedenfalls sage erst einmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es hier um den Titel des geht und ja, sage Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss, bis zur nächsten Folge.